Oh, wow. my Ich bin total gespannt, was jetzt gerade passiert. Denn äh, wir haben die Themen alle aufgeschrieben und es ähm, wurde jetzt schon selbstständig sortiert, die Räume verteilt. Plötzlich gab es einen Moderator. Alle sind weg und ich bin gespannt, wenn, was sie wiederkommt. Aber das ist schon wieder der, der ganz wie zum Beispiel ein Glas auf dem Tisch stand und sowas. Halt, und dann stellt sich da zum Beispiel so wenn wir noch eine Person durch und dann haben sie so ganz schnell quasi. Ja, genau. Auf Wir haben ja quasi Ja, wir haben ja noch einen Wir haben ja noch einen Wir waren die Einzigen. Super. Hi! Hamlet. Ich genieße das total, was gerade passiert. Ich kam gerade in der Atmosphäre. 80 junge Menschen, glaube ich, im Raum. Alle am Arbeiten, alle hatten das Gefühl, ich glaube, alle hatten was zu tun, was zu denken und wirkten sehr produktiv und lebendig. Und ich freue mich auf alles, was wir uns noch ausdenken und was noch heute passiert. Ich bin ganz gespannt.